So ein kleiner Gruß von See, Sie sind immer noch ordentlich am Sprühen. Naja, ist wohl wichtig. Der ganze Himmel, voll gesprüht. Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute es nicht sehen. Das ist mir ein Rätsel. Nun ja.